Also das Coole am Beruf ist, dass eigentlich kein Tag ist wie der andere ist. Also es ist nicht monoton da. Wir haben Zeiten, wo es sehr stressig ist wo man sehr viele Kunden bedient am Telefon, wie auch persönlich. Aber es gibt auch Tage, wo denen halt nicht so viel lebt und wir eher das Lager bewirtschaften. Das heisst, wir müssen einfach auch das Lager ein bisschen umstrukturieren. Also man darf sicher nicht schüch sein, also auf gar keinen Fall, weil man hat halt doch sehr viel mit Kunden zu tun. Also man sollte eine offene Person sein und man auch kommunikativ sein. Also man sollte auch mit den Leuten reden bei uns in Münchenschein ist es so, dass wir nicht ein normaler Betrieb sind. Wir sind wie eine grosse Familie. Jeder hilft dem anderen. Vor allem die Lehrlinge werden sehr, sehr gut unterstützt hier. Und was jetzt das Lager hier betrifft, wir sind halt ein kleines Team, das halt gerne miteinander schafft. Klar, es gibt Phasen, wo denen man halt das muss machen muss. Aber wir arbeiten größt, Teil im Team zusammen. Die schöne Momente des Beruf sind halt auch, was das Privat rausgeht, dass man halt auch weiss, wenn etwas jetzt defekt ist, dass es in etwa kostet, was es auch ist, an was es auch kann liegen kann. Halt, wenn die Mechaniker reinkommen und sagen, ich brauche das Teil, fragt man auch nach, okay, was ist da passiert? Und dann lernt man so selber auch, es hilft auch einem Privaten sehr viel.